Ich begrüße euch. Heute geht es um das Thema Impfpflicht. Eine österreichische Politikerin hat vor wenigen Wochen gefordert, dass es eine Grippeimpfpflicht für medizinisches Personal in Österreich geben soll. Andere Menschen äh, diskutieren eine mögliche Impfpflicht für Menschen im medizinischen Bereich, sobald es eine Impfung gegen Covid-19 oder das Coronavirus gibt. Ich möchte zu Beginn klarstellen, dass ich weder Impfgegner noch Impfbefürworter bin. Das Ziel dieses Videos ist meine Erkenntnisse über mögliche Risiken oder Gefahren einer Impfpflicht mit euch zu teilen. Derzeit werden einige Studien durchgeführt, die die Wirkung und Sicherheit von Impfstoffen testen, die gegen das SARS-CoV-2-Virus oder gegen die dadurch ausgelöste Krankheit gegen Covid-19 wirken sollen. Meines Wissens nach wird der Impfstoff bei Freiwilligen untersucht, das heißt Sobald ähm, erste Phasen der, der Studien überstanden sind, ähm, wird der Wirkstoff an Menschen getestet, die sich freiwillig dazu entscheiden, an der Studie teilzunehmen. Die werden dann über einen bestimmten Zeitraum hin untersucht. Es wird geschaut, ob sie selbst... Ähm, gegen Covid-19 immun sind, ob sie die, ob sie die Krankheit weiter verbreiten können und ob sie Nebenwirkungen haben. Sobald die geforderten klinischen Studien abgeschlossen sind, wird der, der Impfstoff ähm, zum Verkauf angeboten, bzw. an die, Staaten, die schon im Vorhinein Bestellungen abgegeben haben, verteilt. Wenn Menschen indirekt dazu gezwungen werden, sich impfen zu lassen, beispielsweise weil es ein Gesetz erfordert, dass Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, gegen Grippe oder gegen Covid-19 geimpft werden müssen, dann entsteht folgendes Problem. Die Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit beruhen auf Daten mit freiwilligen Menschen. Das heißt, die ganzen Erkenntnisse beziehen sich auf Menschen, die sich freiwillig dazu entschieden haben, die Impfung durchzuführen. Für mich ist es ein Riesenunterschied, ob jemand eine bestimmte Maßnahme, in dem Fall eine Impfung, freiwillig oder nicht durchführt. Es werden einige von euch vielleicht sagen, ja, das wird doch egal sein, das wird doch bei allen Menschen ziemlich ähnlich wirken, das können wir ruhig verallgemeinern, der Fakt, ob das jetzt freiwillig ist oder nicht, das wird schon nicht so stark ins Gewicht fallen. Da sage ich aber Achtung, es gibt Erkenntnisse zum Placebo-Effekt und auch zum Notseboeffekt. effekt es ist vielfach belegt dass die erwartungshaltung und die inneren überzeugungen die wirkung von maßnahmen verändern oder sogar umkehren können beziehungsweise dass alleine die erwartungshaltung Wirkungen auf körperlicher Ebene auslösen kann, obwohl der Wirkstoff als chemisch unwirksam eingestuft wird. Hier gibt sich das große Problem, dass es möglicherweise Menschen gibt, die sind stark davon überzeugt, dass ihnen die Impfung schadet. Die sind davon überzeugt, dass die Impfung für ihren Körper nicht gut ist. Die stehen jetzt vor der schwierigen Entscheidung. Will ich meinen Job als Krankenschwester behalten, muss ich mich wohl impfen lassen. Das heißt, da entsteht ein indirekter Zwang. Die Alternative wäre, den Job aufzugeben, dann stehe ich vor vielleicht vor Existenzängsten. Wenn ich mich jedoch impfen lasse und fest davon überzeugt bin, dass mit impfen schaden wird, kann ich dem Körper Schaden anrichten. Und zwar nur durch die Überzeugung. Ein weiteres Problem ist, dass wir ja dass wir über die durchschnittliche Wirkung etwas erfahren. Aber klinische Studien geben keinen Aufschluss darüber oder keinen Hinweis, wie die Wirkung im Einzelfall jetzt wirklich dann erfolgt. Das heißt, die Impfpflicht, also die erzwungene Impfung, kann bei Menschen aufgrund ihrer Überzeugungen körperliche Schäden möglicherweise hervorrufen. Wir haben keine Daten dazu, wie sich die Impfung bei Menschen auswirkt, die diese unfreiwillig erhalten. Weder zur Wirkung der Impfung noch zu Nebenwirkungen. Meines Erachtens ist es ein Riesenproblem. Denn der Sinn der Impfung ist ja, das Wohlbefinden der Menschen zu fördern, bzw. Krankheit zu vermeiden. Den Tod zu hinauszuzögern, also sogenannte vorzeitige oder frühzeitige Todesfälle zu vermeiden und insgesamt die Gesundheit, das heißt, das körperliche, psychische und, wohlbefinden, und soziale Wohlbefinden der Menschen zu stärken, zu erhalten, zu fördern. Wenn ich Menschen jetzt aber dazu verpflichte, sich impfen zu lassen, obwohl sie das gar nicht wollen, setze ich deren Gesundheit aufs Spiel. Und dann haben wir ein Dilemma, wo wir sagen, ja, wir haben einerseits die Gesundheit der Patienten, im krankenhaus andererseits die gesundheit jedes einzelnen menschen der im krankenhaus arbeitet für mich ist es ja, schwierig oder nicht ganz einfach zu argumentieren dass man sagt ja die gesundheit des patienten geht vor denn Beide Menschen haben ein Recht auf Gesundheit. Wieso soll ich meine eigene Gesundheit für jemand anders opfern? Denn die Maßnahme Impfung ist ja nicht dazu gedacht, Gesundheit oder Vermeidung von Krankheit für eine Gruppe der Bevölkerung zu fördern aber für die anderen zu verschlechtern gemäß den medizinischen prinzipien zuerst zuerst einmal nicht schaden zweitens vorsichtig sein drittens heilen das heißt hier ist das erste prinzip schon ja, wird möglicherweise missachtet wenn ich menschen dazu verpflichte sich impfen zu lassen. Wenn ihr oder sichtweise teilen wollt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen, damit wir das Problem auch ja, von anderen Blickwinkeln betrachten, damit wir dann eine umfassende, ein umfassendes Bild von der Thematik bekommen. Also ich lade euch hier recht herzlich ein, eure ergänzende Sichtweise dazu, uns mitzuteilen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.